Herzlich willkommen auf unserer Projektseite Wir bleiben schlau, die Allianz für mint zu Hause. Für uns alle ist es aktuell eine neue, schwierige und aufregende Situation. Umso mehr freuen wir uns darüber, Teil dieser spannenden Kampagne zu sein. Auf der Projektseite erfährst du alles Weitere zur MINT-Allianz, erhältst Arbeitsmaterialien, Ideen, Projekte zum Nachbauen und lernst, wie du selbst aktiv werden kannst. Für die Projekte benötigt ihr eine Sensebox, Falls ihr noch keine Sensebox habt, könntet ihr euch die sensebox sonderedition bestellen. Darin ist alles enthalten, was ihr braucht. Ein Mikrocontroller, WiFi-B, Sensoren und weitere elektronische Bauteile. Viel Spaß damit, wir bleiben schlau!